Hören Sie richtig auch zu den Grünen? So richtig? So richtig? So richtig? Na, weiß ich nicht. Ja. Warum? <lacht> ich hätte da mal eine Frage. Aber dazu, ich, ich bin sofort wieder da. Puh. Könnten Sie vielleicht den Baum hier mal schützen? Ist es zu spät? Echt jetzt? Hören Sie auch zu den Grünen? Ja. Können Sie den Baum schützen? Kann ich den einfach mitgeben? oder? Der ist doch schon tot. Den kann man doch noch mal einpflanzen oder so. Ja, ja, ja. Aber wir sind doch keine Sanitäter. Wir, wir sind doch Baumschützer. Ärgerlich. Das ist echt sehr schade. Sehr, sehr schade. Armes Deutschland.